Es stand vor eines Hauses Tor Ein Esel mit gespitztem Ohr, Der keute sich sein Bündel Heu Gedankenvoll und still entzwei. Nun kommen da und bleiben stehender Der naseweisen Buben Zween, Die auch sogleich, indem sie lachen Verhaßte Redensarten machen, Womit man denn bezwecken wollte, Dass sich der Esel, ärgern sollte doch dieser hocherfahrene kreis beschrieb nur einen halben kreis verhielt sich stumm und zeigte jetzt die seite wo der wedel sitzt